Das verrückteste Ende der Welt-Episode 4. Unser Land braucht den Superpolitiker. Hier habe ich einen Drehort gesucht, der den nötigen Platz für so eine Casting-Show bietet. Bin sehr froh, jetzt neben mir sitzt Reinhard Otto von DTZ, hier den richtigen Platz gefunden zu haben. Da sage vielen Dank. Ja, gerne, gern, gern, natürlich. Für die Produktion den wirklich super Raum auch super äh, abgeschaltet muss man sagen, da einen trockenen gut hin zur Verfügung stellt weil jetzt habe ich da ein bisschen was über das Projekt dazu das ist meine Frage, die immer steuern, was treibt die an, so ein verrücktes Projekt zu unterstützen? Naja, schau mal, also das TTZ ist ein, ist ein Off-Szene-Theater, das heißt wir sind äh, eigentlich für verrückte Projekte äh, gedacht, und zwar vorrangig äh, Theater und Tanz, aber Nachdem wir die Möglichkeiten haben, nachdem da in dem Projekt wahnsinnig viele Bekannte von mir partizipieren, ist das eine klare Geschichte, dass ich das noch so ganz.